Video bei Spaß am Donnerstag. Heute stelle ich euch ein Bauset von Cuman vor. Cuman? Hey Max! Hallo! Oh, oh, oh, ja, ja, auch da unten. Kind, da. Ja! Ah! Sehr schön! Hm? Was ist denn Cuman? Cuman ist eine Firma von einem Bauset. Zum Beispiel Cherry, aber sie haben auch andere Sachen. Und das willst du jetzt bauen? Was baust du da heute? Also von Cumen ist es halt so ein Aquarium. Mm, ja. Aquarium. Da gibt's Fische. Da bleibe ich. Und ich weiß aber nicht, ob sie echt sind. Och, Lass uns mal bauen. Da gibt's auch eine Katze. Meine Fische. Okay. Lass uns bauen. Mal sehen, wie viele Tütchen da sind. Genau. Ich denke mal zwölfeinhalb. Das Tolle bei Q-Man ist, es gibt so eine Platten, die man sammeln kann. Das ist auch auf der Rückseite abgebildet, dass es insgesamt eine ganz große Stadt ergibt. Das ist ja cool. Ja, oder? Ja. Wenn man so mehrere sammelt, hat man eine ganze Stadt zum Spielen. Ja, vor allen Dingen hat man dann gleich so einen Untergrund. Mhm. So Rasen. Ja. So. Und? Okay. Ich hatte recht. Nein, es sind nur drei Tüten. Habe ich doch gesagt. Mhm. <lacht> okay. Fangen wir mal an. Genau. Zeig mir mal die Katze. Die Katze? Ja. Ich zeig's dir mal von vorne. Hier. Aha, das bin ich. Die haben mich gebaut. Hm. Die ist ein bisschen gelblicher. Nee, das ist das Licht. Genau. Genau. <lacht> mhm. Gut. Dann lass uns mal bauen. Ja. Okay, wo ist denn die Anleitung? Ich habe sie hier. Aha. Gut. Na dann, schauen wir mal, ob wir das zusammenkriegen. Genau. Bis später. Bis später. Na, wie weit bist du denn? Ich bin schon bei Bauschritt 4. Gibt es da schon Fische? Ja, im Aquarium und hier. Zeig mal. Ja. Zwei rosane und ein grüner. Äh, gelber. Ja. Gibst du mir nachher, ne? Ich brauch sie für mein Aquarium. Ach, ein Aquarium ohne Fische wie auch. Mhm. Hier, ich bin schon so weit. Und es gibt sogar schon zwei Figuren. Eine mit blauen Haaren und eine mit linien Haaren. Aha. Und wo ist die Katze? Die ist noch nicht in diesem Tag drin. Dann lass uns weiter bauen. Okay, komm. Na, wie weit ist der? Hey Max, ich bin eigentlich gerade fertig geworden. Warte, ich zeig's erstmal in die Kamera. Ups, der, der fing gleich abgefallen. So, einmal von vorne, von hinten. Hey. Ich zeig's jetzt auch einmal. Da ist auch vorne ein Walbox und eine Serie. Mm, das riecht lecker nach Fisch. Mm, lecker. Dann sie wir mal weg, bevor du es klappst. Hier ist auch ein Delfin. Mhm. Und hier ist die süße Katze. Schön, das bin ich. Mhm. In Mini. Klar. Ja. Aber am Anfang, warte, hier, dieser Teil hier, der ist die ganze Zeit abgefallen. Deswegen, ich würde es erstmal separat bauen. Ja. Und dann später anbringen. Kommt auch noch ein Schritt. Dann ein, so ein mini -Steil, sollte das bei alles halten. Das geht ja gar nicht. Ja, oder? Okay, ich bin jetzt fertig. Und, gefällt es dir? Ja, sehr dolle. Es gibt auch so einen Minitisch. Zeig mal mit dem Rasen da drunter. Ja. Moment. Zeig mal den Leuten zu Hause. Ja. ja. Tada. Okay. Ich finde das eine coole Idee. Und die Pigun können hier auch sogar sitzen, Max. Aha. Oder was? Ja, oben ist ein Kaffee und unten ist ein Aquarium. Mhm. Holt sie den Rest auch? Ich denke schon. Na dann. Tschüss. Tschüss. Ich gehe mir jetzt ein paar Fische holen. Nicht von mir. Nein, na gut. Tschüss. Tschüss.